Hey Leute, willkommen zur Serie 3 von 5 des Rocket-Finales 2018. Bevor ich da durchstarte, freue ich mich natürlich auch über eure zahlreichen Kommentare, aufmunternde Worte und möchte ihr das eine oder andere nochmal eben beantworten. Erste Frage, kannst du mal bitte eine Info geben, auf welchem Platz du nach den zwei doch recht guten Runden stehst? Nee, kann ich eben nicht, alles war inkognito, es wurden keine Ergebnislisten veröffentlicht, also so ein bisschen im Blindflug, aber ich weiß natürlich nach zwei, guten Listen mit 1.900 aus 2.24ern, dass ich in, an den ersten 2, 3 Tischen auf jeden Fall gesessen habe, war allerdings natürlich nach zwei von fünf Serien auch noch nicht so kriegsentscheidend. Dann haben wir hier die nächste Frage, oder den nächsten Kommentar. Der Tod kommt immer schreibt, schönes Video, allerdings fürchte ich mich vor den Spielen, in denen die ganzen Punkte verloren gehen. Ja, Spoiler-Alarm, ist hat hinten raus für mich nicht zum ganz großen Erfolg gereicht, aber lieber Tod. Bei deinem Nick solltest du doch wissen, dass Furcht nun wirklich kein guter Berater ist und dass wir beim Skat auch dann Spaß haben, wenn es mal nicht so rund läuft. So, dann haben wir hier noch einen dritten Kommentar. Herz Bube zeigen, ich glaube, das war in einem der ersten Spiele, wo ich das kritisiert habe. Der größte Quatsch auf Erden, aber so oft wird es falsch gemacht, woher kommen die Leute zu dieser Annahme? Macht ja nur Sinn, wenn man noch ein Trumpf volles hat und der Partner im ersten nicht mit dem Kreuz Buben drauf ist. Naja, vielleicht habe ich das ja auch ein bisschen zu stark verurteilt, es gibt nämlich noch eine weitere Konstellation. Du zeigst den Herz Buben, damit dein Partner nicht den Karobuben zeigt. Ja, wenn ich jetzt in Mittelhand äh, nicht die vier Trümpfe gehabt hätte, sondern nur drei Trümpfe Trumpf. 10 Lusche zum Beispiel, im ersten fällt Pik-Bube von mir, die Trumpf-Lusche von ihm auch die Trumpf-Lusche, dann bin ich im zweiten auf den Kreuzbuben sicher auch mal bereit, den Karo-Buben zu opfern, in der Hoffnung, dass mein Partner den Herzbuben noch macht, dann fällt hinten der Herzbube und mein Trumpfstich ist äh, verloren. Die Trumpf 10 geht dann auch noch zum Alleinspieler. Also ähm, es ist nicht allzu oft richtig, aber auch dafür, gibt es schon mal eine Begründung, in dem Fall sah das dann natürlich ein bisschen dusselig aus. Das haben so Spiele mit verdeckten Informationen aber an sich, da sieht jeder manchmal ein bisschen dusselig aus. Und jetzt schauen wir mal in dieses Video, und da mache ich mich dann auch an der einen oder anderen Stelle schon zum Trottel. Jetzt warten wir nicht länger, jetzt starten wir in diese dritte Liste, und es war eine sehr interessante Liste, es waren sehr gute Spiele am Tisch, und auch ganz spannende Partien dabei, das geht hier gleich mit der ersten los, ich habe ja wohl eine Pflichtreizung hier, 5 Trumpfherz mit drei Seitenassen in Vorhand, auch noch unten Trumpf vollen, bekommen aber die 24er Gegenreizung aus Mittelhand, und da ist es dann gar nicht so überraschend, dass die Findung nicht vom Allerbesten ist. Karo König Dame, gut, du kannst sagen, ein extra Stich in Karo sollte drin sein, ja, vielleicht verlierst du aber auch das Bild, also gar nicht so einfach zu, entscheiden, du kannst sicher auch auf die Idee kommen, jetzt die Bilder wieder zu legen, aber dann hast du halt Baustellen in zwei Farben. So also das Schöne an dieser Drückung ist, dass du eigentlich eine saubere Beikarte hast, bis auf diesen ein -Karo stich Ich denke also, dass es da wenig Alternativen gibt. So, erster Stich zeigt hier schon Gegenwind, wahrscheinlich vier Trumpf, mindestens, fünf denke ich nicht, dann wäre eine höhere Reizung noch gekommen, insofern vier Trumpf wohl bei Spieler 3, Spieler 1 geht nicht rüber, dann hat er vielleicht dunklen Buben-Kreuzbuben mutmaße ich. Ähm, ja, das könnte also auf jeden Fall knifflig werden. Jetzt kommt auch noch Karo von hinten raus. Ja, der wird wohl auch nicht 2 zu 2 stehen, sondern zu dritt. Trotzdem wenig Alternativen, als hier zu schnippeln. Diese Chance muss ich schon ergreifen, gerade gegen die 4-Trumpf. Äh, das Spiel ist aber brenzlig. 16 Augen jetzt bei den Gegnern. So, wenn er Karo 10 spielt, tut er mir natürlich einen Gefallen. Dann ähm, verliere ich zwar diesen äh, 21er Stich mit Abstich, aber habe danach nur noch einen Trumpfstich abzugeben. Diesen Gefallen tut mir Spieler 1 aber nicht, dafür ist er auch zu clever. Der möchte wohl mit der bestellten Karo 10 noch seinen Stich machen. Hat auch gesehen, seinen Partner, den darf er jetzt nicht in Trumpf kürzen. Also ein Schub ins Ass. Dann 14 Augen auf Trumpf, also Spieler 3 links hat noch den Karo Buben. Es liegen inzwischen 30 Augen. Uh, das ist, das ist ein ganz heißes Eisen hier. Denn ähm, klar, ich kann jetzt Karo Ass schon, denke ich, heimbekommen. Wenn ich jetzt Kreuz stechen müsste, etwa kann ich Trumpf wieder rausspielen. Allerdings, und genauso kommt es, es wird die Kreuz 10 nicht angeboten. Ich bin hier aufgeflogen, die Jungs haben mein Blatt durchleuchtet. Wenn ich jetzt die Karo-Dame abschmeiße auf 40, dann kommt natürlich Karo 10 als Abstich platt. Das ist also auf keinen Fall eine Option. Ich muss schon stechen, aber wie jetzt weiter? Wo ist die Kreuz 10? Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wenn ich Trumpf rausspiele, werde ich dann zwangsläufig ins Pik Ass eingespielt und muss danach noch Karo-Dame mit Kreuz 10 und Karo 10 abgeben, oder Pik 10. Ähm, es kann dann auch passieren, dass der Spieler einfach die Kreuz 10 selber noch vorzieht. Bei der 24er Reizung nicht unwahrscheinlich, dass Spieler drei Kreuz 10 hat. Dann bin ich auch gelutscht. So, wenn ich direkt Karo Ass ziehe, dann kommt auch Abstich und Einschub ins Pik Ass. Dann muss ich mit Karo Dame noch antreten. Ich muss also jetzt, ähm, ja, ich denke, es gibt keine bessere Alternative. Ich muss das Pik Ass ziehen um diesen Einschub erstmal rauszunehmen, und danach das Karo Ass anbieten. Jetzt ähm, muss ich dann ein wenig Glück haben, und das sieht hier schon mal gut aus, dass Pik Dame kommt von Spieler 3, dann hat er hoffentlich jetzt neben der Kreuz 10 und den letzten Trumpf auch noch entweder die Pik 10, oder den, ja, die Pik 10 ist ja schon raus, den Pik König, und das, dürfte genau das entscheidende Bild sein, dass die letzte Pik-Lusche, die entscheidende Pik-Lusche bei Spieler 1 sitzt, nicht bei Spieler 3, dass er mir jetzt hier den König geben muss. Wenn er ähm, sticht, kriegen sie übrigens dann weniger, dann könnte ich die Karo-Dame ähm, abschmeißen auf Kreuz 10 und eine Lusche, oder auf Pik-König und eine Lusche, also auf 13 Augen, ja, da kommt der Pik-König. Eieiei, Gott sei Dank, ich habe 61 Augen. Da ist diese Pik-Lusche, die hätte andersrum sitzen können, dann wäre das Spiel hinüber gewesen. So konnten sie es nicht lösen. Ah, das war natürlich ein ganz äh, heikler Auftakt wieder. Glücklich geworden, einmal durchpusten, hui. So ähm, geht's beim Skat, das macht den Reiz, das macht den Spaß. Auch aus, glückliche Siege. Manchmal knappe Geschichten. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Auf jeden Fall schon zu erkennen, an diesem einen Spiel zwei starke Spieler. Also Spieler 1 setzt nicht die Karo 10 direkt fort, und Spieler 3 sticht nicht das Karo Ass. Beide spielen präzise. In dem Fall hat es mir einfach von der Verteilung für 61 gereicht. So, jetzt kommt ein Kreuz. Im zweiten macht mein Partner den Stich. Jetzt hier schon, wo nichts geklärt ist, was Volles zu laden, das kommt mir eher nicht in den Sinn. Da langt erstmal ein Bild. Das war jetzt dann natürlich nicht so glücklich, denn nach Karo hinterher kam der Alleinspieler mit König in den Schnitt, hat ja, mutmaßlich wohl sieben trümpfer Dann kriegen wir sowieso hier noch diesen einen Stich. Nur, das bedeutet Schneider für uns trotzdem im zweiten Stich ungeklärt die vollen reinzupfeffern. Das ähm, wäre aus meiner Sicht nicht gut. Wir spielen ja nicht schon im zweiten Stich nur auf Schneider frei, sondern noch auf Sieg. Soweit also alles in Ordnung. Ah, drittes Spiel. Das sieht doch sehr gut aus. Das ist ein sehr starkes Blatt. Ja, das Einzige, was mich da besorgen könnte, wäre, dass ich jetzt hier kein Handspiel muss, weil eine über Hand hat. Kommt aber nicht so weit, ich komme für 18 ran und habe jetzt natürlich einen Gang mit einer Riesen-Schneiderschance. Einmal stechen, und jetzt ziehe ich in dem Fall gar nicht den Buben, denn es Schneiderfrei ist meines Erachtens nur möglich, wenn hier Karo zu viert steht, dass natürlich auch noch mal übergestochen werden kann, Herz 10 oder so danach, Theoretisch ja, aber wo keine Reizung ist, unwahrscheinlich. Also die größte Gefahr geht davon aus, ähm, um einen Schneider zu verlieren, dass auf den Kreuzbuben, Abzug eine blanke Karo rausfällt. Deswegen direkt die Karo-Lusche. Ja, und da sehen wir es aber. Hat nichts gebracht. Karo steht plötzlich, ja unerwartet, bei keiner Reizung. Aber so ist es nun mal manchmal. Direkt 4 zu 0, also Spieler 3, alle Karos. Damit kann ich mir dann äh, die Schneideroption natürlich doch wieder abschminken, denn logischerweise wird Karo König jetzt auch noch einen Stich machen mit der Dame, und Spieler 1 braucht dann nur noch vier Augen, die wird er natürlich haben. So, jetzt kommt hier noch mal eine Nebenschance für mich. Äh, Herz Dame, ich bleib in Hinterhand, äh, kann jetzt also doch die Karo Dame abwerfen auf 26. Jetzt ist aber natürlich der Pik Bube noch unterwegs, ja, und da kommt er auch sticht mir doch das Karoas raus. Gut, ich sag mal so, hätte ich den Pik boom vorher abgeholt, wäre dieser schlappe Herzstich sicher nicht auf den Tisch gekommen. Das haben die Jungs jetzt äh, mit Absicht so gemacht, um mich hier ein bisschen zu wurmen, aber das gelingt nicht. Das durchschaue ich doch leicht. Also wenn man jedes zweite Spiel nur macht, dann aber so gute Spiele hat, auch sie mal glücklich gewinnt, dann ist das doch völlig in Ordnung. Da kann ich auch gut damit leben, dass es eben nur jedes zweite Spiel ist. Da war jetzt eben ein kleiner Ruckler drin, Spieler 3 war ein paar Sekunden offline, das habe ich rausgenommen. Er spielt Karo. Das ähm, macht natürlich große Hoffnung, wo ich nicht einen Trumpf habe, wo ich äh, zwei lange Farben habe mit Ass. Im Aufschlag öffne ich erstmal Kreuz, um meinem Partner im Zweifel hinten ein volles Fall zu spielen, um erstmal die Karte zu durchleuchten, da kann ich auf keinen Fall was mit verkehrt machen. Und jetzt kommen natürlich die Trümpfe alle dagegen, kann ich anfangen, meine Vollen durchzuladen. So, Kreuz kam nicht hinterher, da, ja, Trumpf Ass war noch geschont, also das sitzt übel für den Alleinspieler, Kreuz zu dritt und alle Trümpfe in einer Hand. Naja, und es sind fünf Trümpfe, also war kein schlechtes Spiel, würde ich sagen. 6 Trümpfer mit Kreuz, 10 Lusche, und ich glaube hier noch die Herz 10 im Keller. Trotzdem keine Chance gegen diese Verteilung. Ja, jedes zweite wollte ich machen, das sieht doch gut aus. Dann wäre ich jetzt ja auch wieder dran. Äh, Komme allerdings wieder nicht für 18 ran. Ähm, gut, ich muss und werde das Ding auf 27 durchreizen. Und das ist so eine gute Findung. Zwei Duschen zwar, aber die karo Dusche drin, der sechste Trumpf, der ist in so einem Fall natürlich immer Gold wert. Nicht nur, dass ich meine Fehlkarte drücken kann, sondern auch die Trümpfe ganz anders in der Kontrolle habe. Auch gegen vier Trümpfe habe ich hier gute Möglichkeiten. Sah aber aus, als ob es artig steht. Ja, Trumpf steht 3 zu 2, also da passiert jetzt überhaupt nichts. Pik sitzt ein bisschen unrund. Das stört mich aber nicht. Ich habe genug Augen. Ich brauche mir auch jetzt nicht hier noch die Herz 10 hochspielen mit dem Herzunterzug und dann riskieren, dass das Herz Ass wieder abhanden kommt. Ich kann einfach einmal Trumpf rausspielen, dann noch ein volles Stechen. Gewinn mit 71, das ist doch alles in Ordnung. Spieler 3, der muss jetzt was tun, und er antwortet mit einem Gang. Pik hat er nicht, drei Blumen hat er. Und er hat sowohl in Herz eine Schwäche, als auch in Karo-Kreuz auch einmal noch mit. Da hat er hier natürlich Glück, dass die Kreuz 10 bei mir ist, und hinten nur der König. Also, ja, Karo Ass zu dritt, Herz Ass zu dritt. Ich sag mal so, ich habe schon stärkere Grangs gesehen. Gut, wenn die Pik 10 im Keller ist, keine Frage. War sie aber nicht. Gewinnt gerade mit 66 Augen, also schon glücklich, wie die Kreuzvollen stehen. Ähm, sonst hätte ich da noch einen zwischenzug -Kreuz für nicht machen können, dann wäre das Spiel möglicherweise knapp geworden. Gut, sei es drum. Spiel wurde gewonnen, und ja. So sieht es doch gut aus. Jedes Zweite wollte ich machen, und im Moment hält die Karte, äh, was ich mir vorstelle, hat wieder einen sehr guten Ansatz hier. Muss nur rankommen, kommen ran, wunderbar, kein Bube drin, sonst äh, wäre es möglicherweise hätte ich reinspielen müssen. So ist es mir natürlich noch ein bisschen lieber. Ja, da funktioniert auch der günstige Abwurf auf elf Augen, meine blanke Lusche. Damit ist die Gefahr raus. Die Jungs sind auch noch verteilt, also Trumpf steht allglatt. glatt. Damit ist es völlig problemlos gewonnen, dieses 7 trumpf monster mit Seitenass. Also halten wir fest, Spiel 7, wieder mal Auftakt nach Maß, 4 zu 0, einmal schon 40 von der Seite, 389, ja, muss nur noch so weiterlaufen, so einfach ist es nicht. Schöne an so einem Blatt, es sieht ja richtig finster aus, gar nichts drin. Das Schöne an so einem Blatt, da kannst du eigentlich auch nichts falsch machen. Beim Reizen geht's schon mal los, keine Entscheidungen zu treffen, und im Gegenspiel, ja, wahrscheinlich auch nicht allzu viel Knochen dran. So, Kreuz sieht so ein bisschen so aus, wo der Alleinspieler schnibbelt, als ob mein Partner blank aufgemacht hat, da könnte ich ja theoretisch jetzt ist auf die Spitze 3 mit der Dame, auch gegen König noch schnell aber ich habe ja selber drei Trumpf, mein Partner möchte stechen, also nehme ich gleich raus, und wenn es jetzt eine gute Übergabe noch zu mir gibt, wenn ich jetzt mit Trumpf nochmal rankomme, oder jetzt, falls mein Partner den Kreuz Buben hat, ich dann nach Karo überstechen kann, dann können wir, hätten wir das Kreuz Ass vielleicht auch noch rausstechen können. Das hat aber nicht hingehauen, Spieler 1 hat die beiden Alten, und das lässt er sich natürlich nicht bieten, da muss er von oben hinlangen und dann hat er damit auch seine erste Hausnummer stehen. Jetzt ist hier mein Lauf wohl gerissen, jedes zweite Spiel, das klappt nur bedingt. Das wäre doch sonst ja eigentlich meins gewesen, aber ich kann es beim besten Willen nicht erkennen. Dann hoffe ich nur, dass die Pause nicht allzu lange wird. Tja, hier schon wieder die erste Entscheidung zu treffen, welche Farbe nachspielen. Auf dem lang hier die kurze Farbe, ist mir aber nicht so lieb. Mit Kreuz habe ich selber ja auch ein bisschen Möglichkeiten zu schnippeln. Da kannst du sehr schnell dem Spieler auch dann mal die 10 zu Dritt hochspielen. Gerade wo die 18er Reizung von meinem Partner kommt, denke ich, dass Karo keine schlechte Option ist. Da treffe ich zumindest schon mal seinen Vollen. Das ist soweit ja auch in Ordnung, der Mann hat ja mutmaßlich mehr Trümpfe als ich. Dann sollte er seinen Vollen auch mal auf den Tisch legen. Ja, gestochen, dann sieht's vielleicht schon ganz gut aus für Spieler 1. Und hier kommt Kreuzkönig, eine, ja, doch unangenehme Karte. Tauchen, oder nicht, das ist hier die Frage, steht er in der 10 zu dritt, steht er in der 10 zu 2. oder blufft er hier, hat die 10 sogar im Keller, ähm, dann wäre natürlich Rausnehmen richtig. Ich denke, ich habe ich hab jetzt hier rausgenommen, wie ihr sehen könnt, ich denke im Nachhinein, das war nicht so eine gute Entscheidung, wenn der Alleinspieler nur den Kreuz könig hat. Gut, dann hätte er uns im Zweifel eben Schneider gespielt, aber mein Partner hat schließlich auch noch was gereizt, und äh, Pik Ass 10, Lusche oder so müsste dann sowieso noch, also Pik Drilling, Vierling, müsste dann noch beim Alleinspieler stehen. Dagegen könnten wir dann wahrscheinlich äh, sowieso nicht gewinnen. Ja, also damit bin ich äh, im Nachhinein schon nicht zufrieden, und hier im Spielverlauf zeigt sich auch, warum ich nicht zufrieden war. Es sitzt die Kreuzzehn beim Alleinspieler, der hat vielleicht gar nicht so ein gutes Spiel, der hat vielleicht hier ja ein echtes Problemspiel gehabt. Ähm, was ich ihm jetzt doch ein bisschen zu leicht gelöst habe, gut Karo zu treffen, das lässt sich, da lässt sich, denke ich, erstmal keinen Vorwurf machen. Ähm, war schon eine gute Idee, nicht Kreuz auszuspielen, da hätte ich ihm die Zehn auch freigespielt. So, und auch jetzt hier noch äh, eine dumme Fortsetzung. Karo König war einfach zu viel, das Bild war zu viel, Karo 7 hätte gelangt. Ähm, da muss ich meinem Partner schon noch zutrauen, dass er aufgrund der Reizung jetzt noch äh, die Bubenstärke hat. Äh, und der Spieler gewinnt hier dünn mit 64, also den habe ich ihm jetzt äh, in den Rachen geworfen, kann man nicht anders sagen. Äh, der Auftaktstich 25 in Karo hat mich irgendwie demotiviert, dann habe ich, ja, Alibi, Skatmäßig nur noch Schneider, Freizüge gesucht, Kreuz Ass rausgenommen und danach das Spiel unmotiviert zu Ende abgewickelt, äh, obwohl selbst dann nach Kreuz König Rausnahme noch ein Sieg möglich gewesen wäre. Da die Analyse hinterher deckt's gnadenlos auf und da musst du dann auch ehrlich zu dir selber sein, wenn du Scheiße spielst, dann musst du es erzählen, nur so kannst du aus diesen Fehlern lernen, an diesen Fehlern wachsen. Das Spiel sieht jetzt eher uninteressant aus, Trumpf stark mit 2, Trumpf fällt auch noch verteilt, auch Herz fällt verteilt, ja, dann kann man mir wohl schon abschenken, so sieht's aus. Das Dora an solchen Unkonzentriertheiten ist, dass sie dich ja manchmal auch dann beschäftigen. Ich habe das ja gesehen. Und irgendwie diesen Konzentrationsfaden, der da gerissen ist, den wieder zu flicken, das ist dann die, die Kunst, sowas abzuhaken, nicht dir in der Serie Gedanken zu machen, sondern erst hinterher. Und irgendwie ist mir das hier nicht so richtig gut gelungen. Also hier der, die ersten beiden Stiche sicher klar, ich habe vier Trumpf dagegen, in der Hinterhand nehme ich erstmal das Ass raus, dann kommt die Lusche hinterher. So, aufwärts Buben möchte ich weder rausnehmen, und das Bild möchte ich auch noch nicht legen. Ich weiß ja gar nicht, ob mein Partner rüber kann. Hab immer noch äh, Fantasie, dass ich mit der Dame später im Spielverlauf noch was machen kann. So, nun kommt mein Partner rüber, kann Karo noch mal hinterher bringen. Das ist natürlich erstmal schon günstig. Haben wir den Alleinspieler in der Zange, und der sticht hier mit der Trumpf 10. Gut, das ist so ein typisches Honigtöpfchen. Er steht sicher danach noch auf Karo Buben und Trumpfkönig, also wenn ich jetzt übersteche, dann habe ich hier zwar die zwölf Augen, mache danach aber keinen Trumpfstich mehr. Also das ist nicht unbedingt eine gute Idee, lieber jetzt hier einmal abschmeißen und jetzt mal gucken, ob ich da in der Trumpfgabelstellung reinkomme. 1 überlegt auch in Karo Bube. Gut, den tauche ich jetzt. So, es ist der 6 Trümpfer. Alleinspieler hat aber schon zweimal gestochen, steht also jetzt noch auf Trumpf Lusche König. Dann ist es natürlich klassisch, dass er jetzt nicht mehr Trumpf spielt, sondern über seine, auf seine Beikarte wechselt. Herz Ass zu dritt, und ja, hier, wir sehen es, da kommt ganz schnell von mir, ohne groß nachzudenken, die Herz -Lusche. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Herz Lusche? Ich glaube mal 99% der Skatspieler spielen hier diese Herz -Lusche. Aber an guten Tagen sollte ich nicht die Herz -Lusche legen, da sollte ich die Herz 10 legen, denn damit ich kann dieses Spiel nur noch schlagen, wenn mein Partner den Herz König hat, und dann rankommt, um Karo nachzubringen. Denn dann habe ich wirklich Rest mit Kreuzbube, Kreuz Dame gegen Trumpf, Lusche, König. Und ähm, der Alleinspieler hat dann noch den siebten Herz, ich habe noch das Pik Ass. Also dann machen wir danach Rest. Und das wäre wirklich so eine richtig geile Situation gewesen. Da sehen wir, hier ist der Herz König jetzt habe ich zwar hier die 10 Augen mehr, aber wie habe ich sie mir erkauft? Teuer habe ich sie mir erkauft, denn ich kriege jetzt das Pik Ass nicht am Alleinspieler vorbei. Ähm, klar, jetzt kann ich hier noch mal den Kreuz Buben ziehen, aber das ist auch schon so ein Verzweiflungszug. Und wir sehen, auch Karo 10 wäre noch bei meinem Partner gewesen. Also das Spiel war zu schlagen, mit einem ungewöhnlichen und mit einem dann sehr präzisen Vortrag. Da musst man mal drauf kommen, aber das erwarte ich eigentlich von mir, dass ich im Spiel auch solche Situationen äh, löse immer auf der Suche nach dem besten Zucht. Das ist ja die Weisheit, die ich euch verkaufe. Da muss ich mich dann noch selber dran messen. Also hier habe ich jetzt schon das zweite Spiel an Spieler 1 hergeschenkt. Bah, das schüttelt es mich. Da hat es mich auch in der Serie geschüttelt, wobei ich zugeben muss, dass ich äh, diesen Weg, ja, so verpeilt, wie ich da wohl war an dem Tag, in der Situation äh, nicht mal gesehen habe. So, nun wird Herz gespielt. Stechfarbe gefunden, mein Partner bietet seine vollen an. Es ist wieder ein sehr bubenstarkes Spiel. Zumindest muss der Alleinspieler natürlich Kreuz und Karo und der Beikarte haben. Da muss ich mit meinen Assen jetzt mal ein bisschen schauen. Und mein Partner hat auch noch den Kreuzbuben, dass er den ersten laufen lässt. Deutet so auf vier Trumpf hin. Gut, ich will natürlich keins von meinen Assen wimmeln, ich habe da auch Sonst wenig Anzeigemöglichkeiten. Pik König ist jetzt hier die naheliegende Karte. Jetzt muss die Verantwortung von meinem Mitspieler ausgehen. Der greift aber noch mal in Pik, und das ist natürlich nicht unbedingt gut. Mein Bild will ich jetzt nicht verbrennen. Ein günstiger Abwurf ist sowieso möglich. Vielleicht steht der Alleinspieler aber auch auf zwei Zwillingen, zweimal der bestellten 10. Naja, zumindest wirft er hier erstmal Karo ab. Ah, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da hat mein Partner auch so ein bisschen Laschen Zug gefunden. Gut, jetzt wirft er Kreuz ab, dann sieht das wohl nach einem Kreuz Drilling beim Alleinspieler aus. Diesmal tauche ich auch sicher korrekt, ähm, denn, ja, Kreuz 10 und Karo Ass, die können wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen, jedenfalls wenn dann nur, wenn mein Partner noch den höchsten Trumpf im Spiel hat. Gut, und wenn er die Karo 10 hat, dann kann er sie jetzt versenken. Nee, hat er aber nicht. Er hat nur den Karo König, also Karo 10 ist im Keller. Ja, dann kommt er jetzt natürlich auch noch mit der Dame ran, und er hat offenbar nicht den höchsten Trumpf. Na gut, vielleicht hat er den Karo Buben noch für einmal von unten ziehen. Nee. Naja, jetzt verlieren wir noch beide vollen. Das wäre natürlich nicht nötig gewesen, aber auch wenn wir nun am Ende 80 haben oder 70, da kräht natürlich auch kein Hahn danach. So, Spiel 13. Jetzt mal wieder durchpusten. Es kommt Passe, Passe. Ich habe einen Ansatz nicht richtig gut, aber ich glaube, das Spiel muss ich jetzt nehmen für Passe, Passe. Und da liegt auch Gut drin, Kreuz Bube im Stock und noch ein weiterer Kreuz, also ein schöner, solider 5-Trumpfer, das ist doch genau so ein Spiel, was du dann auch mal brauchst, gerade wenn du mit dir selber nicht so ganz im Reinen bist. Läuft auch gut, Herz Ass wird angeboten, sieht also ungefährlich aus, kann ich noch mal Trumpf unter rausspielen. Aha, Pik Bube, dann wohl 4 Trumpf bei Spieler 1, aber Jetzt habe ich natürlich die beiden höchsten Trümpfe. kann auch Herz hier noch einmal abtragen. Das Herz 10 ist ja im Keller, also es fehlt nur noch eine Herz -Lusche. Wenn die jetzt bei Spieler 3 ist, habe ich Rest. Nein, ist sie nicht, sie ist bei Spieler 1. Gut, dann gibt es eben noch einen weiteren Stich. Da bin ich ja auch gerne bereit, etwas zu geben um dann jetzt aber auch den Rest zu nehmen. Spiel 14. Mein Zwischenstand ist ja noch ohne sinken, also noch kein Beatspiel, ganz gute Punkte, bin also weiterhin auf Kurs, auch wenn ich nicht ganz mit meiner Leistung zufrieden bin. Der Gerang ist natürlich offensichtlich ohne 2, mein Partner wird noch den alten haben, aber er weiß natürlich auch nicht, wo er reinfassen soll, wird wohl kein Ass haben. Trifft mit Kreuz natürlich eine Farbe, die ich gar nicht habe. Kann man darüber streiten, ob ich jetzt hier Herz Dame vielleicht hätte fallen lassen sollen, aber dann nimmt er Alleinspieler im Zweifel das Bild auch raus. So, Herzbilder waren gegen Ass und 10 auch nicht zu verteidigen. Gut, jetzt könnten wir höchstens noch so einen Lucky Punch setzen, wenn jetzt Ass plötzlich auf Abstich ist, der letzte volle. Nein, ist aber nicht der Fall. Oh, das sieht ja übel aus. Jetzt werden ja. wir ja sogar Schneider gespielt, weil der Alleinspieler noch mit Kreuz Lusche gegen Dame König steht, also noch so eine gabel hat. Schöner gerannt. Ansatz in Mittelhand, aber 20er Gegenreizung, die noch zu halten, das ist wenig äh, vielversprechend. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht reingekommen und wenn, dann hätte ich nicht unbedingt auf eine günstige Findung und eine günstige Verteilung hoffen dürfen. Dann lieber schauen, ob wir diesem Herz jetzt äh, angreifen können, Vier Trumpf habe ich dagegen. Raus, Pik raus, mein Partner auch noch äh, den Kreuz Buben. Also, es ist nur der Fünftrümpfer. Ich habe jetzt noch zwei Trumpfstiche im Blatt und da kommt Karo 10. Gut, also wenn der Alleinspieler die bedienen muss, dann hat er ein Problem. Aber er hat wohl Karo gedrückt und damit sammelt er meinen Kreuz König ein. Und jetzt kann ich es mir natürlich nicht mehr erlauben, hier abzuschmeißen. Ich muss stechen und ähm, ja. Jetzt, dass mein Partner wenigstens den Kreuz 10-Stich macht, da gehe ich auch von aus. Dann könnte ich ihn jetzt hier mit Pik rüberspielen, aber es muss natürlich von ihm dann der König fallen, und das kann Spieler 3 aufgrund der gefallenen Pik Dame natürlich auch erahnen. Ja, ganz leicht ist es für ihn nicht. Das seht ihr, er ist am überlegen, wie behandelt er die Pik Lusche. Denn er wird jetzt noch ähm, auf zwei Trümpfen stehen, natürlich, und zwei Kreuzen. Beide Kreuzstiche, denke ich mal, bei meinem Partner. Das heißt, er macht jetzt nur noch einen Stich. Und er nimmt diesen Stich, er nimmt die sieben Augen. Doch jetzt habe ich natürlich kein Bild mehr, und er gewinnt mit 63. Deswegen hat er so lange überlegt, ob er da das Pik Bild bekommt. Ja, er bekommt es, aber das war an dem Stich im Pik schon zu erkennen. Wenn jetzt hinten die Pik Lusche fällt, dann hat er tatsächlich das Spiel verloren, aber es kam der König. Also ein guter Zwischenspurt von Spieler 3, der inzwischen auch über 500 Punkte hatte. Passe, passe, guckt es euch, euch an. Die beiden alten in Vorhand und werde angepasst, aber ich kann hier beim besten Willen kein Spiel erkennen, selbst wenn noch ein Ass drin liegt, das ist einfach ein zu heißes Eisen gewesen. Und Spieler 3 setzt fort mit dem nächsten Gang. Ah. Das scheint ja ein, oh je, zwei Buben, Karoflotte und tatsächlich Kreuz, Assenus, Pik, Ass, Schneider, Schwarz, ein schönes Fund. Zwei, drei schöne Spiele hintereinander. Und nun bin ich doch wohl auch mal wieder dran. Spiel 18. Ja, es gibt so Schlüsselspiele in Turnieren, und ähm, die eben einmal so oder so rum ausgehen können. Und dieses hier, ich denke mal, es gehört für mich in diesem Turnier dazu. Erstaunlicherweise mit diesem Keulenblatt, wo ich mich selbstverständlich schon entschieden habe, das Ding durchzuziehen, da gucke ich mir natürlich kein Nullouvert mit an, mit den beiden alten und zwei Assen, vier vollen insgesamt. Das Ding würde ich durchziehen, aber ich komme hier für 36 ran. Hinterhand reizt, ja, was reizt der Kreuz wohl, oder sogar Karo? Nein, Karo glaube ich Ihnen nicht, gegen diese 36er Reizung jetzt reinzuschauen und den Rang loszumachen. Das ist dann natürlich auch wieder so eine, so eine Sache. Das ist ein kein geringes Risiko. Der Karo Hand erscheint hier einfach so die 5 bis 10% stärker. Der sieht relativ solide aus. Auch gegen die 36er Reizung, wo ich also jetzt für 36 rangekommen bin, habe ich mich entschieden, diesen Karo Hand zu spielen. So ganz. Schlau bin ich aus dieser Reizung natürlich noch nicht. Wie könnte die Verteilung sein? Es kommt Herz raus, ein Herz bild. Ich denke, da muss ich stechen. So, dann mal ziehen, erstmal einmal von oben. Ihr seht es, ich ziehe hier schon so ein bisschen die Lusche vor. Ich spiele diese Karten typischerweise so einmal von oben, einmal von unten, damit versucht sich gegen vier Trumpf besser zu verteidigen, Kontrolle zu behalten, trotzdem auch Überstich. Situation durch den Zweitrümpfer vermeiden. Ja, in dem Fall werden wir sehen, wäre es wohl besser gewesen, wirklich treu doof von oben zu spielen. Ähm, denn jetzt passiert natürlich auch ein bisschen ein Stück weit vorhersehbar, auch von mir vorhergesehen, aber nicht als so gefährlich eingestuft, dass ich jetzt wieder in die Mittelhand komme. So, aber das legt den Buben auf mit dem Herzbuben. Jetzt wieder Herz Lusche. Herz Lusche ist mir dann doch zu wenig, um hier gegebenenfalls ins Leere zu stechen. Da lasse ich dann mal die dame fallen. Gut, auch das natürlich möglich, dass jetzt hinten rausgenommen wird und äh, der Spieler so lang Kreuz hat, dass vorne Kreuz stechen kann. Also auch das vielleicht ein Argument, weswegen ich hier wirklich äh, von oben hätte ziehen sollen. Ähm, Ja, es ist so ein bisschen vorweggegriffen. das Spiel läuft jetzt gleich nicht. Glücklich für mich äh, zu Ende. Es überlegt Spieler 3 lange, dann bietet er hier die Herz 10 an. Das sieht doch gut aus, ich stech, ich zieh Trumpf, zwei Trümpfe fehlen noch. Spieler 3 hat keinen mehr, also Karo Bube, nee Karo Bu fehlt nicht, Trumpf König fehlt noch. Der könnte bei Spieler 1 sein. wenn er am Stock liegt, bin ich natürlich sofort Sieger und Pikabwurf von Spieler 3. So, Pik hat er nur einen gehabt, also die fehlenden beiden Piken müssten bei Spieler 1 sein, deswegen spiele ich jetzt das Kreuz Ass. Falls der Trumpf noch da ist, dann kann er natürlich Kreuz wohl stechen. Tatsächlich, er sticht Kreuz 10. Jetzt darf natürlich kein Pik liegen, jetzt sollte wenigstens der eine Herz liegen. Dann habe ich die Gabel gegen Lusche König, aber nein, es liegt doch tatsächlich die Piklusche drin. Oder der Pikkönig ist auch, aber die Piklusche drin. Und ich verliere das Spiel hier mit 57. So ein Monsterspiel gegen eine irgendwie üble Verteilung. Habt ihr das gesehen? Vorhand, der gar nicht gereizt hat, hat die 4-Trumpf und er hat den Herz König zu viert. Dazu kein Stück Kreuz. Im Skat zwei Luschen, Piklusche und Kreuzlusche. Tja, wenn ich Trumpf zweimal von oben hin lang, bekomme ich erstens mal den Trumpf vollen. Trumpf darf ich dann aber auch nicht weiterspielen, muss dann schon tatsächlich über Pik Ass und 10 laufen, hätte dann den König bekommen. Auch das hätte mich nicht davor geschützt, dass mir das Kreuz Ass mit 10 abgestochen wird, und ich wohl auch die beiden Herzvollen verliere, weil ich dann natürlich einmal Trumpf abgezogen werde, und danach noch die Kreuz Dame in der Hand habe. Aber der Herzkönig, wenigstens das wäre das Bild gewesen, was mindestens noch zu mir gekommen wäre, also im Nachhinein. Da gab es eine Siegmöglichkeit. Ja, das sind dann so genau diese Spiele, die du dir hinterher in der Analyse vom Turnier reinziehst, wo du einfach merkst, du hast nicht optimal getroffen, ob nun erkennbar oder nicht. Dass das Schöne an so einem Spiel mit verdeckten Informationen. Du triffst einfach nicht immer richtig, aber vielleicht war diese Entscheidung auch schon wieder nicht perfekt. So, nun kriege ich hier wenigstens ein Anschlussspiel. Rang mit rein, sofern Karo nicht zu dritt steht, hat er gar kein Problem, aber auch gegen Karo 10 zu dritt äh, ist das Spiel erstmal zumindest noch nicht sofort verloren. Da fliegt schon die Karo-Dusche, das Thema ist also äh, geklärt. Es gibt höchstens drei Stiche, dann kann ich auch erstmal Herz spielen. Gut, Herz sitzt zu viert, damit kommen sie dann doch aus dem Schneider, auch wenn die Karo 10 blank war. auch den muss ich wohl reizen, Zwei Asse, zwei Buben, Kreuz 10, zumindest nicht für einen 0, aber auch 24 wird gehalten und dann ist es allerhöchste Zeit, sich aus diesem halbseidenen Ansatz zurückzuziehen. Herz, natürlich Herz, und was auch sonst. Spieler 1 spielt bisher nicht viel, hat nicht viel Material, aber durchaus, ja, solide Spiele sollte ich auch nicht sagen. Ähm, in dem Fall dann schon. Auch hier auf Peak zurück fliegt die Kreuzdusche, also er äh, hat alles andere als Zugeschweißte Spiele, aber bisher hat er sie noch alle gewonnen. Ja, und daraus, aus solchen Serien, wo du einfach irgendwo gefühlt ein bisschen mehr aus der Karte rausholst, als dir vielleicht zugestanden hätte, aus solchen Serien, da sind dann Turniersieger gemacht. Blanke Piet Lusche Blanke Kreuzlusche, Karo König 10 in der Beikarte. Trumpf steht dann aber nach dem Überstich glatt, die Lusche günstig losgeworden, klar, ein Voll noch gedrückt. Spiel gewonnen. Ah, na, Halleluja, da sind sie ja. Endlich mal wieder Karten, mit denen hoffentlich auch ich hier nichts verkehrt machen kann, nichts anbrennen lassen muss. Vier Jungs, zwei Asse, Findung nicht gut. 14 Augen zu drücken. Klar, man kann dieses Spiel als Grang spielen, aber das, der Grang ist schon ein. Risiko, er lässt sich nicht auf unverlierbar drücken. Äh, wenn da Kreuz zu dritt oder viert steht, dann sind es vier Stiche mit zwei Bildern in der Abgabe. Keine Kontrolle über die verbleibenden vollen, dann kann auch die Pik 10 mal hinter dir sitzen. Also das Risiko ist mir einfach zu hoch. Es steht nicht im richtigen Verhältnis, denn der Kreuz mit Vieren ist so gut wie immer Schneider mit Schwarzoption, der Gang ist so gut wie nie Schneider, also mit anderen Worten für einen Unterschied von 36 Punkten oder von 48 Punkten, hier ein Risiko einzugehen, über 400 Punkte in einem Spiel zu verlieren. Das tue ich nicht, schon gar nicht in so einem Turnier. Da sehen wir auch, Kreuz steht zu dritt. Also der Grand hätte natürlich trotzdem gewonnen werden können, aber dann darfst du solchen Entscheidungen hinterher auch nicht nachtrauern. Das ist einfach ähm, eine solide und korrekte Ansage, gerade auch wenn du im Turnier so gut stehst wie ich bisher. Und da gelingt auch der Schneider schwarz. Also zwei schöne, teure Anschlussspiele, sodass die Liste für mich zumindest, sage ich mal, nach dem sehr guten Start und dem zwischenzeitlichen Einbruch dann mit einem blauen Auge zu Ende gehen wird. Drei Spiele haben wir noch. Spieler 3 tauft ein Herz. Immerhin, den siebten Karo kann ich bringen, Karo gut getroffen. Ja, aber da kommt der Überstich, also Trumpfstärke auch beim Spieler. Das Spiel ist wohl wieder eine Fingerspitze zu stark für uns, beziehungsweise da, Kreuz Ass hat nicht mal, aber dann ist der Trumpfstand zu gleichmäßig. Trumpf 3, 2. Oder 2-2, ja, ich bin hier am Überlegen, es ist an sich Banane. Wir müssten jetzt schon noch einen sehr teuren Stich machen. Und die Kreuzdame, ich kann sie nun mal nicht verstecken. Es wird auch das Spiel knapp gewonnen. Spiel 23, sollte das hier nochmal mal mein Spiel sein. Ein schönes Kreuzspiel. Das möchte ich natürlich machen, aber Spieler 3 möchte auch. Ja, was möchte der denn spielen? Auf jeden Fall denke ich doch mal nicht, dass er Null Auvers spielen möchte, dafür habe ich selber 2 äh, 7er im Blatt, das spricht dagegen. Ja, was möchte er spielen? Entweder er hat die komplette Gegenkarte, also Kreuz äh, und Pik stark und zwei Buben, reizt selber den Gang, oder er möchte vielleicht den Pik ohne 3, ja. Das ist, sind eigentlich so die Optionen, die ich da sehe. Die Frage ist, was nützt es mir, wenn ich hier für 36 nicht rankomme, oder auch für 35, lohnt es sich hier weiter zu reizen, lohnt es sich ins Risiko zu gehen, wirklich darauf zu spekulieren, dass er den Peak ohne 3 hat. Ja, selbst wenn die Buben verteilt kommen, habe ich eben hier 5 Abgabestiche bei meinem Grang. Einfach ein Voller zu wenig. Ein Voller, wenn ich Kreuz 10 statt der Dame noch hätte, oder Peak 10 zum drücken, ich glaube, dann hätte ich das Ding durchgezogen, aber so ist es wieder mal so, diese Nuance zu schwach. Ähm, bitter für mich, denn jetzt kommt der Peak, der Peak ohne 3, und ich habe natürlich reingeguckt hinterher, was hat Spieler 3 hier gereizt. Er hat natürlich ein solides Spiel gereizt, 6 äh, Trumpf mit beiden Trumpfvollen, und auch das Kreuz Ass in der Beikarte aber er findet tatsächlich die Karo 10, für mich wäre es der Grand gewesen, für ihn war es auch nicht unwichtig, dass er diesen Vollen noch findet. Zusätzlich hat er hier Glück, dass Herz 10 dann bei mir steht und nicht der 21er Stoß fällt. Und er gewinnt das Spiel eben hier nur, weil jetzt die Karo 10 im Keller ist, wenn die hier noch bei meinem Partner gewesen wäre, dann hätte es eingeschlagen, dann wären es 60 oder 62 gewesen. So gewinnt er hier mit 64. Das ist also so eine weitere Schlüsselszene, wenn ich mich da dann doch entscheide, quasi auf weniger auf die Vernunft und doch mehr auf den Bauch, der ja immer spielen will, das Ding einfach durchzieht, dann hätte ich Karo 10 gefunden und die Jungs werden verteidigt gekommen, ein schöner Gang. Doch, da steckst du nicht drin, und ähm, daraus werden letztendlich auch keine Turniersieger gemacht, wenn du die Karte immer überziehst. Im Nachhinein ist es natürlich leicht, die Rosinen rauszupicken, wo du hättest äh, profitieren können. Spieler 1 wird auch froh sein, nach so einer Liste, dass er hier das letzte Spiel noch bekommt, dass er hier noch einen Grang bekommt, denn bisher hat er wirklich wenig Spiele gemacht. Der Klein läuft leicht nach Hause. Und da haben wir das amtliche Endergebnis. Spieler 1, 500, 5 zu 0. Ich mit 7, 1, 6, 21. Sah erst nach mehr aus. Spieler 3, 886, 9 zu 1. Dem konnten wir, denke ich, auch nur dieses eine Spiel umbiegen, wo alles dagegen stand. Ich muss jetzt kritisch sagen, zwei Spiele habe ich Spieler 1 hergeschenkt. Ähm, mein eigenes Spiel, in Spiel 18, unglücklich mindestens vorgetragen. Also nicht so richtig klasse. Das kannst du dir an so einem Tisch nicht erlauben, wo du starke Gegner hast. Das hat sich hinterher gezeigt. Ich habe hier gespielt gegen First King und gegen Dive. Beide sind am Ende auf dem Treppchen gelandet, Platz 2 und 3. Und ja, zumindest First King, von dem ich es ja nicht wusste, dass er es ist, der kann sich da bei mir bedanken. Wenn wir hier die nachträgliche Analyse uns anschauen, habe ich ihm hier schon ein bisschen Schützenhilfe geleistet.